Jo Leute, was geht? Hier ist wieder EMP der Boss hier vom Boss Channel Number One meine Freunde. Und heute das versprochene, ähm, wie erstelle ich mein Charakter-Video. bevor ich jetzt hier das Video starte, erstmal ein Stück ähm, Wasser, damit ich auch hier gut gelaunt bin. Okay meine Freunde, und zwar hier, wie erstelle ich meinen Charakter ganz easy. Werde ich jetzt noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar werde ich hier erstmal meinen Charakter zeigen. erst wieder nachkommentiert, aber was soll man machen? Geht halt nicht anders, ja, meine Xbox so laut ist, ja. Hat auch einer in die Kommentare geschrieben, es ist nicht meine Xbox, sondern mein Controller, der um Hilfe schreit, weil er Angst hat, dass er zerdrückt wird. Das wird es wahrscheinlich sein, Kollege. Aber ja, was soll man machen? Kann man nichts machen, muss man halt damit leben, meine Freunde. Und wird auch so gehen, denke ich mal, ja. Der Hase wird auch so laufen. Wenn er muss, dann hoppelt der Hase, so ein kleines Sprichwort von mir. Und gehen wir mal direkt hier auf die Brille ein, ja. Also mein Charakter hat eine Brille, seht ihr ja ganz easy, aber eine Sonnenbrille, ganz wichtig. Und zwar fragt euch, Boss, warum hat der Charakter eine Sonnenbrille? Und zwar liegt es daran, nicht wie viele jetzt vermuten werden, okay, falls er vielleicht auf dem Schlachtfeld von der Sonne geblendet wird, nein, nein, meine Freunde, sondern falls er so von seinem Goldschmuck geblendet wird, ja, zum Beispiel von der Rolex links oder von der Rolex rechts hat er zwei am Arm, die sieht man jetzt hier nicht so gut, aber nicht, dass er davon geblendet wird, meine Freunde. Und er muss dann aufpassen, da gibt es nicht noch hier diese Sonnenbrille, die sieht nämlich relativ schwul aus, also die auf jeden Fall nicht nehmen, sondern die linke hier, die sieht ein bisschen aus wie eine Ray-Ban, habe ich auch selber und sowas kann man natürlich auf der Street ähm, verwenden, meine Freunde, und die kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Also, Sonnenbrille auf jeden Fall die nehmen. Und dann geht's weiter zu den Helmen. Und zwar habe ich hier die Zivilisten-Beanie. Und zwar liegt das daran, ich zeige euch jetzt mal den Helm und den Helm, die sehen aus wie fucking Fahrradhelme. Ja. Also damit macht ihr euch hier zum Affen auf Schlachtfeld, da denkt jeder, ihr seid die größte Pussy. Und deswegen auch auf jeden Fall nicht diese Helme nehmen. Man kann natürlich auch hier ohne Helm nehmen, sieht auch krass aus, so die Glatze, ja. Ist natürlich fresh, aber ich dachte mir, Beanie, das wäre ein bisschen die Glatze und sieht fresh aus. Also, da kann man quasi entscheiden: entweder nimmt kein Helm oder Mütze oder halt die Beanie. Ja, ganz easy. Ganz easy. Ich nehme die Beanie. Dann geht's es weiter hier zu den Oberteilen, meine Freunde. Ja, und zwar Oberteile sind besonders wichtig. Und zwar gibt es hier das Zivilisten-Shirt, habe ich hier gewählt. das fragt gleich Boss warum. Und tatsächlich erstmal die anderen beiden. Das sieht ein bisschen schwul aus. Das geht einigermaßen. Ja, das kann man auch nehmen. Aber ich habe das Zivilisten-Shirt ganz einfach darum genommen. Damit man quasi meinen muskulösen Körper sieht, ihr seht, da sieht man relativ viel vom Oberarm und noch ein bisschen, also den Unterarm natürlich auch. Und deswegen sieht es natürlich krass aus, ist auch bei mir so ein echt so, da möchte ich natürlich auch meinen muskulösen Körper präsentieren. Und deswegen das gewählt, weil jetzt geht es hier weiter zu diesem komischen, keine Ahnung was es ist, so Rüstung oder so habe ich auch einfach das genommen, weil man da auch noch am meisten vom Körper sieht. Dann die Handschuhe, gibt es jetzt auch zweierlei, also Handschuhe sind allgemein nicht so krass, da hätte ich auch am liebsten keine genommen. Aber was soll man machen, muss man halt in dem Spiel, also Handschuhe in real, nur für irgendwelche Brüche oder so verwenden, sonst nicht, sieht relativ schul aus, auch nicht solche Lederhandschuhe, wenn man denkt, das ist krass, nee, nee, meine Freunde, aber egal, weiter geht's zu Hosen, und zwar die Hosen sehen jetzt auch alle nicht so krass aus, aber das war also die heftigste von denen, die ich zur Verfügung hatte, deswegen einfach die. Dann Knieschoner, meine Freunde, ja, Knieschoner ist mir erst beim Video aufgefallen, dass man keine nehmen soll. Also keine Knieschoner, weil sonst denkt man, ihr seid so wie diese Rollerblade-Fahrer, so richtige Hurensöhne mit Knieschonern, also keine Knieschoner, meine Freunde. Dann Schuhe, da gab es zwei krasse, ja, also die ganz linken und die ganz rechten sehen relativ krass aus, sind so heftige Boots halt. Ich habe mich für die rechten entschieden, weil die noch ein bisschen krasser aussehen. Und ja, jetzt kommt das Wichtigste, das Exoskelett und zwar das Goldene, ja. Passt natürlich, sieht man jetzt nicht so gut zu meinen beiden Rolexen am Arm. Ja, sind auch beide Gold. Dazu auch das goldene Exoskelett. Sieht natürlich fresh aus, denken alle okay. Der Typ ist Fett Gucci, meine Freunde. Und so sieht quasi mein Charakter aus. Erinnert mich ein bisschen an meinen Kollegen, auch Dark One. Der sieht so ähnlich aus. Hat auch YouTube-Channel X on Point Auf jeden Fall abchecken, meine Freunde. Hier ein bisschen Schleichwerbung. Und ja, euer emp i oder Boss ist auch noch, meine Freunde. No